Ich wusste, dass der chemische Bereich generell breit gefächert ist durch mein Praktikum. Der Unterschied zwischen der Chemie in der Schule und der Chemie, die wir hier in der Ausbildung machen, ist ganz einfach, dass wir viel, viel mehr praktische Arbeit machen und uns so auch die Theorie viel besser vorstellen können. Also mir gefällt sehr, dass die Ausbildung halt so vielseitig ist, also dass es eben den analytischen Teil und den präparativen Teil gibt, das, was halt sehr abwechslungsreich ist. Wir als Chemielaboranten versuchen neue Synthesewege zu entwickeln für neue Substanzen und versuchen diese auch qualitativ und quantitativ zu analysieren. Das können zum Beispiel Kunststoffe sein, Wirkstoffe, Lacke, alles Mögliche. Es wird sehr viel mit Computer gearbeitet, aber natürlich muss man trotzdem noch viel selbstständig arbeiten. Zum Beispiel diese Probenvorbereitungen und alles, das geschieht noch nach den klassischen Methoden. Was ich generell super finde, ist, dass ich eigenständig arbeiten kann. Ich bekomme ein Projekt, das über mehrere Wochen läuft. Ich kann mich immer an Ausbilder wenden und auch Fragen stellen. Wir haben ein freundliches, und sehr persönliches Verhältnis zu den Ausbildungsreferenten. Das trägt auch zur guten Stimmung im Labor und zwischen den Azubis bei. Also ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit und die Arbeit macht mir auch riesen Spaß. Wenn man Chemielaborant werden will, sollte man eigentlich der neugierige, wissbegierige Typ sein. Man sollte einen Forschergeist haben und natürlich ganz groß das chemische Interesse mitbringen.